The ich bin's Conny und heute verschenke ich an meine Zuschauer 50 exclusive Party-Cats. Und damit du auch noch eine Party-Cat bekommen kannst, habe ich noch eine Überraschung im Video. Aber dazu kommen wir später. Jetzt erstmal los mit dem Video. Okay, dann withdrawn wir 50 Pets. So, <lacht> das sieht auch lustig aus. Einfach ein Team voller Party-Cats. Habe ich mir auch noch gar nicht angeguckt. Okay, schreibt einmal in den Roblox-Chat, wenn ihr ein Pet haben wollt. Aber nur eine einzige Nachricht. Wer mehrere Nachrichten schreibt, kriegt nichts. Damit wir dieses Problem nicht wieder haben, so wie früher. Also einmal hat hier Brr geschrieben. Haben wir hier. Hat Moin geschrieben und bekommt von mir eine Partycat. Viel Spaß mit der Partycat. Kannst du mir verschenken, please? Nee, dir kann ich nicht verschenken. So, dann ist Matti dran. Wo ist Matti? Matti, Matti, Matti. Da ist Matti. So, Matti, du bekommst von mir auch ein Pet. Und danach wäre dann TPH Ellie. TPH Ellie ist auch richtig lang dabei. Ich weiß nur, in den alten Pets im Lotte X verschenken streams war sie schon dabei. Danke für die Partycat. Kein Problem, gerne. Oh, coole Kette übrigens. So, jetzt TPH Ellie. Ja. Oh, du hast deine Traits of Friends Only. Dann darfst du gleich nochmal eine Nachricht schreiben, wenn du es umgestellt hast auf öffentlich. Und wir machen weiter mit Cat Othello. Okay, Cat Othello hat auch die Trades of Friends Only. Schreib rein, sobald du es auf öffentlich hast. Und dann haben wir Sonic, hat zwei Nachrichten geschrieben. Wir machen mal eine Ausnahme. Ich habe eben... Trades of Friends only. Wow. Okay, Gabriel. Pet Simulator X ist halt wirklich nicht dafür ausgelegt, dass man hier Pets verschenken kann. Es ist echt nicht dafür ausgelegt. Das würde ich mir wirklich wünschen, dass das nächste große Hype-Spiel wirklich ein gutes System für YouTuber hat. Dass man Pets verschenken kann, dass man besser mit der Community interagieren kann. Das beachten sehr viele Spiele einfach nicht. Das wäre richtig praktisch. Was meint ihr? So. Elli schreibt, hab, also gibt's nochmal eine Trade-Anfrage. So. Und dann kriegst du auch nochmal eine Party-Cat von mir. Bitte sehr. Können die, die was bekommen haben, verlassen Vielleicht. Vielleicht noch nicht. Wer weiß. So. Cat Othello hat jetzt auch. Wo bist du? Hier kriegst dann auch noch eine Trade-Anfrage. Und auch noch eine Party-Kit. Die hat Chestbreaker. Also macht die ein bisschen mehr Schaden auf Kisten. Und dann werden wir fast durch. Ja, Sonic hat jetzt auch die letzte Nachricht geschrieben. Dann werden wir, glaube ich, durch. Bekomme ich auch, please. Okay, Sonic, du hast deine Trades nicht auf öffentlich äh, gestellt. Hast drei Nachrichten geschrieben. Damit bist du dann raus. Pookie. Okay, Pookie hat noch nichts bekommen. Und hat jetzt ich geschrieben. Wo ist Pookie? Hier, Pookie 2012. Kriegt auch noch eine Partycat. Und so schnell gehen die dann irgendwann leer. Moin Meister 022. Habe ich Moin Meister 022 übersprungen? Schreibt mir mal in den Chat. Habe ich Moin Meister 022 übersprungen? Ich glaube schon. Schreibt mal Ja, wenn ich ihn übersprungen habe und nochmal antraden soll. Ja. Leon schreibt Ja. Ja gut, dann... Okay, ihr schreibt Ja. Dann kriegt er natürlich noch eine Party-Cat, dann tut's mir leid. Wie gesagt, das Spiel ist nicht so optimal dafür. Craze hat zwei Nachrichten geschrieben und kriegt somit kein Pad. Dann haben wir Floy07, hat auch zwei Nachrichten geschrieben. Tut mir echt leid, es kein Pad. Ich bin da jetzt... Ich bin da jetzt hart, weil... Ich habe früher sehr oft, äh, Pet Simulator X verschenken Streams gemacht, verschenken Videos gemacht und... Ich fand es immer unfair für all die Leute, die äh, ruhig und brav nur eine Nachricht schreiben und dann gewartet haben, dass sie eine trade anfrage bekommen haben. Die Leute, die die ganze Zeit spammen. Ich, ich, please, please, danke, ihr, ich. Weil dadurch gehen die anderen Nachrichten unter. Dann haben wir hier Clash ClashPro1234566. 6. So, du kriegst dann von mir eine Anfrage. Die Regel ist, nur eine Nachricht in den Chat schreiben. Es sei denn, ich habe euch jetzt wirklich übersprungen. Dann könnt ihr es natürlich schreiben. Oder ich, ich sage was anderes. Danach wäre dann äh, Zauber 2, 3, 4, 5 dran. So. Wie lange lädt denn das jetzt schon wieder Preston Hallo? Sehr gut. Okay, dann viel Spaß mit deinen Dingen. Oh, jetzt habe ich wieder komisch equipped. Zauber, Zauber, Zauber. Wo bist du hier? Kriegst du noch deine Trade Request. Und... Deine PartyCat. Oh, bitte sehr. Und dann haben wir noch Lukas mit Skills. Hey, ich find's schön, dass Leute, die was bekommen haben, lieben und anderen Leute nachjoinen können. So, Lukas mit Skills bekommt von mir dann auch noch eine PartyCat. Bitte sehr. Und dann ist DLO gejoint. Mal gucken, ob der eine Nachricht schreibt. Weil wenn dann irgendwann keine Nachricht bekommt, dann werde ich auch den Server wechseln. Kennt ihr ja schon. Ich kann dir nicht joinen. Um mir zu joinen, muss man mir nur auf Roblox folgen. Wenn man meinem Roblox-Profil folgt, dann kann man auch nachjoinen. Der Server ist natürlich voll, aber wenn ihr Glück habt, verlässt jemand. Und dann haben wir hier Jonas... 1402, hatten wir ihn nicht schon? Nee, das war jemand anderes. Jonas1402, okay, vielleicht hatten wir ihn auch schon. Und dann habe ich es halt irgendwie verpeilt. Dann ist das so. Kriegst du auf jeden Fall eine Partycat von mir. DLO hat ich geschrieben, also kriegt DLO auch noch was. Und äh, Sonic wird von mir jetzt ähm, blockiert, weil er die ganze Zeit Nachrichten in den Chat spammt und damit den anderen Leuten die Chance wegnimmt, äh, Pets zu bekommen. Das finde ich ziemlich unfair von ihm. Deswegen wird er blockiert. So, viel Spaß mit dem... Wie heißt es nochmal? Mit der Partycat. So, und dann gibt's Testboss 5. Wollen wir mal nicht so sein. Testboss 5. So. Bekommst von mir dann auch noch eine Partycat. Musst nur annehmen. So. PartyCat, so. Und dann gibt es Free Farm XP 1 und schreibt, wurde übersehen gerade. Wo wurdest du übersehen? Ich sehe nämlich nicht mal, dass du eine Nachricht davor geschrieben hast. Ich weiß nicht, was du mit dieser Nachricht erreichen wolltest, aber ähm, dann werde ich dich jetzt einfach mal übersehen und mache weiter mit was das LAN. Wie kann man einen bekommen? Einfach mir nachjoinen und eine Nachricht in den Chat schreiben. Wer mehr als eine Nachricht schreibt, ist disqualifiziert. Bruh, hatten wir auch schon einen. Free Farm xp XP1 hab Hallo geschrieben. Hier! habe ich übersehen wegen den Sonic-Nachrichten, weil Sonic so viele Nachrichten geschrieben hat. Na gut, Free Farm XP1. Dann kriegst du auch ein Pad. Das ist das Problem. Deswegen sollt ihr nicht so viele Nachrichten spammen, weil dann andere Leute wirklich übersehen werden. Ich verliere dann den Überblick in dem Chat. Der Chat ist auch wirklich unübersichtlich. So, dann haben wir Hello Gizzi. Wo bist du? Da bist du. Und bekommst du mir auch noch eine party -Cat. Jemand schreibt gerade in meinen Chat... Conny, kannst du mich entblockieren, weil sonst kann ich nicht beitreten. Wenn du blockiert bist, dann wird das sicher einen Grund haben. Bro schreibt, könntest du mir bitte ein Pad geben? Ich habe vorhin schon einem Bro ein Pad gegeben. Das ist gar nicht mehr in dem Chat, das ist schon so lange her. Deswegen tut mir leid. Dann such dir einen anderen Namen aus, aber mit dem Namen kriegst du von mir kein Pad, weil ich habe schon einen Bro gesehen. Ich gucke hier nur oben auf den Chat, das müsst ihr beachten. Aber es gibt dann keine neue Nachricht mehr. Und dementsprechend werde ich Server wechseln. Anada schreibt, darf ich? Klar darfst du. Kriegst eine Party Cat. Bitte sehr. Und dann ist als nächstes Viking Wolf 003 dran. Und du bekommst von mir dann natürlich auch noch eine Party Cat. Ah, nee, du hast deine Trades auf Friends Only. Stell deine Trades bitte auf öffentlich und dann. Kannst du noch mal eine Nachricht in den Chat schreiben, wenn du das gemacht hast? Dann haben wir hier Anna. Okay, Hat deine Trades auch auf Friends Only. Dementsprechend dasselbe gilt für dich. Danach, Zombie wird blockiert. Der war vorhin schon auf dem Server, hat vorhin schon was bekommen. Und falls er nichts bekommen hat, dann war das einer von denen, die disqualifiziert waren. Ich kann mich nicht erinnern. So, dann haben wir hier Frosty. Hatten wir nicht schon einen Frosty? Frosty. Hatten wir schon Frosty? Leute, schreibt mal in den Chat. Hatten wir schon Frosty? Ich glaube, wir hatten den schon. Schreibt mir das mal in den Chat. Ich schreibt, nee, keine Ahnung. Alle anderen schreiben nein, außer Eli. Leon. Okay, jetzt schreiben mehr Leute ja. Jetzt haben. Tut mir leid, Frosty, ich werde dich übergehen, weil ich mir nicht sicher bin, ob wir dich schon hatten. Du kommst mir sehr bekannt vor. Okay, dann haben wir aberok YouTube. Wo bist du? aberok YouTube. Da bist du. Kriegst dann von mir auch noch eine Trade-Anfrage. Und eine party -Cat. So, bitte sehr. Viel Spaß damit. Danach haben wir Milchen X. Keiner lieft. Ja, weil auch noch keiner was bekommen hat. So, du kriegst von mir jetzt aber auch was. So, First hat sowieso mehrere Nachrichten geschrieben und ist damit dann disqualifiziert. Anna schreibt, okay, hab umgestellt. Okay, dann ist Anna jetzt dran. So, bitte sehr. Viel Spaß mit der Partycat, Anna. Und Viking Wolf hat auch umgestellt, also ist er dann auch dran. So, danach haben wir Eckert. Wo ist Eckert? Da ist Eckert. Als ob er den Username Eckert hat. Aber du hast deine Trades of Friends Only. Stell deine Trades bitte auf öffentlich und dann kann ich dir was geben. Schreib da noch einmal in den Chat. So, dann ist die nächste Person dran und kriegst auch noch eine Partycat. Ich dachte am Anfang, dass die Partycats so schnell ausgehen, aber das waren ja nur die, die ich ausgerüstet hatte. Und dann haben wir Ben Dreier. Ben hatten wir ihn nicht schon? Ja, vielleicht in einem anderen Stream. Name kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. So, dann haben wir Märchen X. Habe ich doch eben was gegeben. Hast mich übersehen, kann ich ein Pad. Danke. Weißt du was, Märchen? Ich hab dich nicht übersehen, du warst einfach noch gar nicht dran. Eigentlich jetzt bereue ich, dass ich dir was gegeben habe, nachdem du so gespammt hast. Jetzt muss ich nämlich nach der nächsten Nachricht suchen. Ah. Februar ist dran so, und du bekommst dann von mir auch noch eine Partycat. So und danach haben wir was los B. Was los B. So und was los B. Bekommt von mir auch eine Partycat und dann hätten wir glaube ich. Oh nee, jetzt bin ich wieder verrutscht. Danach wären wir Z teiler Hi Conny abonnieren. Z. -Teile, du warst schon mal in anderen Streams dabei, oder? Weil in dem Stream habe ich dir, glaube ich, noch nichts gegeben. Deswegen kriegst du von mir auch noch eine Party-Cat. So, bitte sehr viel Spaß damit. Und nach Z-Teile haben wir Amongst Sus XY. ne YX, oh, das ist was ganz anderes dann natürlich. So, PartyCat. Wie folge ich den Roblox? Auf meinem Profil, oben rechts auf die drei Punkte und dann folgen. So, Eckart schreibt, okay, hab, okay. Dann ist jetzt Eckart dran. Das dauert echt ziemlich lange, aber so ist es nun mal. So, dann bekommt Eckart jetzt noch eine PartyCat. Und jetzt werden die PartyCats langsam weniger. So, nach Eckart hat, viel Danke geschrieben... Farid möchte eins. Also kriegt Farid auch eins. Man muss nur die Trade-Anfrage annehmen. Dann auf Ready drücken. Und dann kriegst du eine Partycat von mir. Ich will mal huge sagen, aber es ist eine ganz normale PartyCat. Eine Exclusive-PartyCat. Naja. Roblox-Spen unterstrich HD. Okay. Und dann nach Roblox-Span-HD habe ich alle durch, die in den Chat geschrieben haben. Wenn dann keiner neues mehr äh, reinschreibt, da ist er, Mika schreibt. Okay, dann ist Mika dran. Aber wenn dann irgendwann niemand neues mehr schreibt, dann wechsle ich natürlich den Server. Aber erst wenn es soweit ist, so. Mika-Doi. Wo haben wir dich hier? Roblox Ben schreibt, danke, kein Problem. So, du bekommst mir auch noch eine Party-Cat. Und dann hat Nick321... E5F noch was geschrieben. Wo so haben wir Nick? Nick, Nick, Nick. Ja, und du bekommst dann von mir auch noch eine Partycat. Brutto1276. Ich weiß nicht, was du geschrieben hast, aber du bekommst von mir auf jeden Fall auch ein Pad. So. Bitte sehr, viel Spaß mit dem Pad. Oh, und danke für die eine Million Gems. Das ist auch nett von dir. Dann habe ich eine Million mehr. Kaching Und das wäre dann. Jetzt hat niemand Neues mehr reingeschrieben. Also werde ich dann jetzt... Ah, jetzt sind zwei Leute gejoint. Ich warte noch einen Augenblick. Aber wenn dann gleich keine Nachricht im Chat steht von den Personen, dann werde ich verlassen und äh, werde auf einen neuen Gehen. Ich werde den wenigstens die Chance lassen. Manchmal weinen ja Leute rum. Oh, ich bin gerade gejoint. Deswegen lasse ich euch ein bisschen Zeit. So, so lang kann ich die hier einsammeln. Bringt mir eigentlich gar nichts. Äh, ein paar Gems bringt es mir. Und die Chance auf ein Huge Pet. Nein. It's Mr. T hat was geschrieben. Okay. It's Mr. T bekommt dann noch ein Pad von mir. Wo bist du? Hier. Muss auf. schönen Stream noch. Ja, ciao. So, dann kommt ein Name mit zu vielen Buchstaben, als dass ich ihn vorlesen würde. So, und danach hätten wir es, oder? Ja, dann wäre es das erstmal. So, Festbest 2 hat noch was in den Chat geschrieben und kriegt damit dann auch noch was. Wo ist er? Wo ist er? Hier. Und du bekommst dann auch noch eine party -Cat. Und danach kann ich dann aber auch verlassen, weil jetzt sehe ich niemanden mehr, der gejoint ist. Also werde ich dann den Server wechseln. Hast du Hardcore-Pads? Nee, und ich werde auch Hardcore nicht spielen. Es geht mir komplett Hinten dran vorbei Ich will kein Hardcore spielen So Server gewechselt Auf dem neuen Server Er ist leer Nur eine Person ist drauf Und dann wird er natürlich Gleich voll sein So wie ich euch kenne Und ja da joinen die ersten Leute Und jetzt wo der Server voll ist Werden natürlich gleich In meinen Chat Die ersten Leute schreiben Mensch Server schon wieder voll oh, Ich komme nie rein oh, Keiner liebt wie sollen die Leute lieben? Die sind gerade erst gejoint. Die wollen ja alle erst äh, jetzt noch ihr Pet bekommen. So, holahi. Trade ich natürlich an. Ah, ich muss 8 Sekunden warten. Okay, wir warten 8 Sekunden. Und wie gesagt, nur eine Nachricht in den Chat schreiben, weil sonst seid ihr disqualifiziert. Holahi, so. Bekommst du mir auch noch eine Party Cat. Danach ist Eva dran. So, huch. Oh, nicht mehr so viele Party Cats übrig. Langsam geht mir mein, ähm, Vorrat hier aus. Danach einfach Zero. Einfach Zero kommt mir schon wieder bekannt vor. Aber ich glaube, ich habe ihm noch nichts gegeben. Das kommt mir einfach nur so bekannt vor. So, bekommst du von mir auch noch eine party -Cat. Und dann geht direkt die nächste Trade-Request raus. Wo haben wir... Hier, okay, okay. Ich glaube Roblox hat wieder Probleme. Ah, bitte sag mir nicht, dass Roblox jetzt down ist. Ich will nachher noch... Ich will nachher noch ein Spiel mit Felix aufnehmen. Roblox darf jetzt nicht down sein, bitte. Okay, okay, okay, okay, es funktioniert. Der Trade funktioniert. Danach wäre dann Jens Benz dran. So, Jens Benz, jetzt muss ich mich beeilen, damit ich wieder hinterherkomme. Jens Benz bekommt von mir auch noch eine Partycat. Danach Dev Yannick. So, Dev Yannick kriegst die nächste Partycat. So, nach Yannick ist x-x dran. x-x. So, lade, lade, lade, lade. Lade, ja, Partycat, bitte sehr. So, Molahi schreibt danke, Eva schreibt danke, Leckwand schreibt, kann ich please. Okay, damit hast du dich eigentlich disqualifiziert, hast Glück gehabt. Weil zwei Nachrichten sind raus, wenn ich es bemerke. Redja 2020 schreibt hi. Wo haben wir dich? Hier, kriegst du noch eine Trade-Request. So, bitte sehr. Und dann geht die nächste Trade-Request raus. Friends-Only, okay. Jetzt habe ich Sebastian angeschrieben. Ah, war sogar die richtige Reihenfolge, okay. Also Petsim XDR. du musst deine Trades auf öffentlich stellen. Danach schreibst du einfach nochmal in den Chat und dann passt das. Wie am Anfang versprochen, gibt es auch noch eine Möglichkeit, wie du von mir eine Exclusive Party-Cat bekommen kannst. Alles, was du dafür machen musst, ist auf den Link in der Videobeschreibung zu klicken. Da ist ein Tweet von mir verlinkt. Du musst den Tweet retweeten, deinen Roblox-Namen darunter kommentieren. Und am Montag werde ich dann wieder per Zufallsgenerator herausfinden, wer alles gewonnen hat und eine exclusive Party Cat von mir bekommt. So, also Bacon und danach der, Okay, Bacon, wo bist du? Wo bist du? Hier bist Bacon. Stell deine Trades bitte auf öffentlich und schreib dann nochmal. Dann haben wir der. So, bitte sehr, viel Spaß damit. So, Bacon schreibt, hab perfekt. Dann kriegst du auch noch deine Party Cat. So, dann haben wir Spectral Rabbits. Ähm, gehst du mal auf Ready oder nimm du da die Sachen raus? Okay, 10, 9, 8, 7. Okay, danke für die Gems. Und dann machen wir weiter mit Spectral Rabbits. Oh, nur noch drei Party Cats. Dann sind die 50 Cats schon rum. Als ob das so schnell ging. Okay, dann wär's das jetzt mit dem Server. Okay, danke für die Hardcore-Pets. Die sind auf jeden Fall stärker als meine aktuellen Pets. Ich weiß, manche von euch haben Hardcore schon richtig durchgesuchtet. Ich hab's nicht wirklich vor. So, und danach haben wir jetzt Assal Wo haben wir dich? Ja, was ist dein Lieblingsvideospiel Skyrim. Du kriegst dann auch noch eine Party Cat und Platons dritter Account überspringen wir glaube ich mal, weil er dritter Account im Namen hat, wollen wir mal nicht so sein, ne? Ich meine, ich weiß, dass viele von euch sich mehrere Pets äh, hier mal abgraben möchten. Aber wenn es jetzt ums letzte Ding geht, dann sollte ich vielleicht ein bisschen mehr drauf achten. Dann kriegt es halt Hallo, wie geht's? So, und damit bekommst du meine letzte Partycat. Viel Spaß damit. Und das wär's dann. Ich habe jetzt 50 Partycats verschenkt. Wenn ihr wollt, dass ich noch mehr verschenke, vielleicht mache ich das einfach mal mit den Banken. Wobei, nee, ich glaube, ich lasse es mit den Banken sein, weil ich habe ja sowieso 50 Bankeinladungen. Kannst du mal ein Skyrim-Video machen? Nein, <lacht> Skyrim ist uralt. Das guckt sich keine Sau an. Ja, gucken wir mal. Ja, und diese Einladungen, die, die bleiben. Ich habe da neulich einfach welche gelöscht, aber ich krieg welche immer wieder dazu. Das Deswegen würde ich sagen, war das jetzt erstmal. 50 Pets verschenken ist ja auch erstmal mehr als genug. Also wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao!